Hallo und willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich jetzt eine Packstation habe, wo ihr mir Sachen hinschicken könnt. Und ich habe auch gerade was bekommen zu dieser Packstation. Wir können ja mal zusammen vorbeischauen. Wir sind auch schon da bei der Packstation. Müssen wir mal kurz uns einloggen. Ach, okay es sollte diese packstation dieses paket hier drin sein ah ja haben wir es auch schon da schöne grüße an mo und uli an dieser stelle und bis some nächsten nice